Herzlich Willkommen im Designshop shop Mur. Sie finden uns ca. 20 Meter vom berühmten Grazer Glockenspiel in der engen Gasse. Hier laden wir Sie in die weite, bunte Welt des internationalen Wohndesigns ein und das seit beinahe 20 Jahren. Bei uns finden Sie unter anderem österreichische Klassiker wie den Stadthallenstuhl von Roland Reiner. Sie finden moderne Entwürfe wie die Uhr, die die Zeit in Worten sagt, lustige Gadgets, und die bunten Persönlichkeiten des Objektkünstlers noch hören. Viele unserer Design-Highlights haben ihre Österreich-Premiere hier im Nuhr. Unsere Kunden lieben es zu schmökern und zu stöbern und wir lieben es, unsere Kunden dabei zu begleiten, damit sie das perfekte Geschenk finden oder ihr Lieblingsstück für ihre Wohnung. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!